Da sind wir wieder in Pokémon Karmesine auf dem Weg zu einem besonderen Ereignispunkt. Sind wir hier stehen geblieben. Und wie es scheint, sind wir schon fast da. Irgendwo hier. Hier ist eine Klippe. Aber in riesig. Was hat das damit wohl auf sich? Gehen wir dorthin und finden es heraus. Hier ist ein Item, aber die sind uninteressant. Wir haben so ziemlich alles hier gesehen, mehr gibt es ja nicht, das so ist ein großlabor Labyrinth alles. Und ja, hier gibt es die Mission. Für den Vater Legenden. Jetzt klettert es nach oben, auch wenn es ein bisschen durch die Wand reinglitscht. Folgen wir dem Viech? Vielleicht erhalten wir dann mehr Antworten. Hey, bleib stehen! Wie gruselig! Oh oh! Müssen wir müssen wohl gegen die riesige Klippe kämpfen. Klippe, Klippe! Klipp. bin gar nicht bereit dafür! Herrscher der Steinklippe! Äh, Klippe. Nices <lacht> Wortwitz. Äh, aua, wie viel Damage der macht. Aha. Ist das so? Ist das so? Ja, sorry, super. Ich habe leider ich hab keine andere Wahl. Du musst leider leiden jetzt. Okay, ich weiß nicht welchen Level es ist. Sieht man nicht, steht auch nicht. Äh. Daneben? Oh, es greift nicht an. Ich kann nicht mehr fliehen. Er hatte ich auch nicht vor. Ich wollte dich besiegen. Ja? Ding, ding, ding, ding, ding. Wir haben knapp die Hälfte. Aber. Super. Geht's nicht mehr so super. Na gut. Dann schicke ich eben. Äh, Schlägt <lacht> da! Vielleicht kannst du ja mehr bewirken. Mit deiner Aquaknarre. Hatschi. Piu ist doch einmal dunkel. Uh. Oh, oh Wutpanzer, Angriff steigt. Spezialangriff auch noch. Und Initiative auch noch. Was zum Teufel? Aber da, okay, das ist fair. Dafür sinkt das. Aber das muss jetzt nicht. Uh. Das hätten wir aber auch alles in einer tech packen können, oder? I was? Er könnte mich einfach tot. <lacht> wow. Aber Initiative gesenkt. Das macht nämlich die Fähigkeit von Schlick da. Denke, die von dem Gegner. Ja, schrei du nur rum, schreite nur rum. Mach du halt dein Ding. Äh, Du bist an der Reihe. Zeig, was du drauf hast mit deinem Lebschuss. Jeder muss hier was leisten, wenn er kann. Ey, wer hat den Furst besiegt? Und es rennt einfach weg? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was soll denn das? Hallo, bleib gefällig stehen! Äh. Aua! <lacht> aua! Aber steh' ich woanders? Und wir da machen einen halben Dab? Das Herrscher-Pokémon klippe frisst etwas. Mike, du hast das Herrscher-Pokémon also gefunden! Das ist also der Herrscher der Steinklippe. Der ist ja gigantisch. Ob das Gewürz ihn stärker gemacht hat? Mike, pass auf! Oh, gemeinsamen Kampf jetzt? Er hat sich wieder voll geheilt, oder? Oh! Süße rote Bäckchen. Aber ich bin fast down! Wir müssen dann neu kämpfen, tatsächlich. Das sieht gar nicht gut aus. Los, Muschas, wir servieren eine ordentliche Portion Ohrfeigen. Ein Mushas hat er. Mushas ist ein cooles Pokémon. Vor allem die Weiterentwicklung aus, das. Kann schon mächtig sein. Bam! Das hat mehr Verteidigung, habe ich das Gefühl. Aber wir kämpfen zu zweit, deshalb ist es in Ordnung. Vor allem greift er gerade nur Mushas an, was mir sehr an die Karten spielt. Ding, ding, ding, ding, ding. Da habe ich jetzt auch keine XP bekommen, weil er abgehauen ist. Bam! dafür die doppelte Ladung jetzt ab! Das ist super langsam jetzt! Die Initiative so hart! Platsch! Oh, wir machen das super, mein... mein Kumpel! Das ist so nervig! Ja, ich hab's verstanden! Ich kann's nicht wegdrücken! Ich hört wie ich spam und alles! Es geht nicht! Ich muss das nicht jedes Mal sehen, okay? Das ist so nervig! Uh, Mushas, don't die! Hey, ja! Okay, okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Schon macht eine sehr gute Arbeit, muss ich sagen. Besser als äh, die anderen beiden, die gestorben sind. Bam! Einmal noch, einmal noch, komm, komm, komm, komm, komm. Mushas, bitte! Ja! Let's go! Das war gerade wirklich wie so ein Raidkampf. Nur epischer. Aber <lacht> <lacht> ist es weg. Oh, es wird die Augen auf. Oh. Nee, warte, die Augen sind schon immer offen gewesen. Nur die Ohren verdecken es. Das merke ich erst jetzt. <lacht> Lol. Okay. Sehr gut, Maike. Tolle Arbeit. Diese Herrscher-Pokémon können einem ganz schön Angst machen, wenn sie wütend werden. Hm. Da drin gibt es bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das das eben gefressen hat. Lass uns fix nachschauen, bevor er zurückkommt. Du Meister kommt zurück. Oh nein. Es ist es ist jetzt noch nicht vorbei. Es ist ziemlich dunkel hier, also pass auf, wo du hintrittst. Hm. Ah, schau mal. Was hast du gefunden? Das, was er genascht hat. Diese, dieses Gewürz. Das ist es! Genau so sah das Geheimgewürz in dem Buch aus. Ihr findet einen Stängel süßes Geheimgewürz. Nice! Wow, Wahnsinn! Das habe ich nur dir zu verdanken, Maike! Mal sehen, was das Bruder so sagt. Süßes Geheimgewürz ist gut für einen gesunden Magen und hilft bei der Verdauung. Es wirkt hervorragend gegen Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, uh, das habe ich, das kann ich gut gebrauchen. Die Musik ist lustig, so kappelmäßig. mäßig. Aber es hat Kappet so, so alte Cartoon -mäßig. Wenn ich es ihm doch nur sofort geben könnte. Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, dir zu beweisen, was ich drauf habe. Ran ans Schneidebrett. Wow, kannst du den Mund auf... Den Mund? Ha, ja, das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Hier habe ich was. Ein geiles Sandwich gemacht. Und als Dank dafür, dass du das herrscher besiegt hast, kriegst du einen Orden von mir. Das Design habe ich mir von den arena an, abgeschaut. Cool. Eins von fünf... Faden der Legenden abgeschlossen. Aber will ich das ganze Sandwich für mich haben? Ich weiß, dass und das gerne ist. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Was ist das mit diesem Ding los? Das kommt einfach so selber aus dem Burg über raus? Hey. Ist du das noch? Hey, es gibt keins für dich. Das ist meins. Na gut, hier. Ah, das hat sich doch extra für dich gemacht. Von mir geht es aber nichts ab. Oh, schade. Äh, ist ja gut, ich hab's kapiert. <lacht> dann bekommst du eben die Hälfte von meinem. <lacht> oh, danke. Qua, qua. Hoch, hast du das schon aufgegessen? Oh, ja! Yeah! hat die Reitechnik Sprint erlernt. Boah, endlich. Hm, täusche ich mich oder ist es gerade um mich stärker geworden? Oh, ja. Yeah. Wow, echt jetzt? Wow, das war der Hammer. Wenn sie auch solche Effekte haben, dann... Ähm, dann können sie sich auch für nutzen, unsere Schatzsuche sein. Ja, ganz bestimmt. So, nach diesem Geheimstandwitch wünsche ich erstmal richtig satt. Jetzt nur noch alles aufräumen. Nee, du brauchst nicht helfen. Du bist sicher Plattformkampf. dich lieber aus. Überlass das hier mir. Geh die anderen suchen. Okay. Aber... Ich will zur nächsten Stadt. Da gibt es nämlich eine Arena, die ich herausfordern möchte. Ich bin dir echt dankbar. Sehr mysteriös und geheimnisvoll, Charakter. Okay, sie sind weg. Hm? Jetzt betet er? Du kannst jetzt rauskommen. Was? Was kann rauskommen? Irgendein Pokémon hat der, wofür er das macht. Na gut, mehr werden wir noch nicht erfahren. Und bring, bring, werden angerufen. Hallo, Maike, hier spricht Antiqua. Kuradon scheint einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann er es jetzt noch stärker beschleunigen, während du auf ihm reitest. Du auf den linken Zig rein, kannst Kuradon spünden lassen. Wurde gegen einen Baum und irgendwas passiert, okay. Ich hoffe, dass du die Padea-Region zusammen mit Koraitern noch weiter erkunden wirst. Vergiss auf eurem gemeinsamen Teile nicht, dass du dabei keiner festgelegten Route folgen musst. Der Weg liegt allein in deiner Hand, aber ich mache trotzdem meinen Guide. Behalte einfach die Karte im Blick und wähle ein Ziel, das dir beliebt. Lass dich dabei ruhig von deiner Neugier leiten. Ihr zwei werdet euch auf eurer Reise mit Sicherheit viel Erfahrung sammeln und daran wachsen. Ich vertraue darauf, dass du dich gut um Koraitern kümmerst. Ich mache vor allem meine eigene Richtung, weil ich von einfach bis auf schwer machen möchte. So wie es normalerweise auch immer ist in Pokémon spielen Und ja. Hm. Leider muss ich mich jetzt verabschieden von den ganzen Makuhitas. Denn wir sind gleich da. Glaube ich. Ja doch, wir sind gleich da. Und da ist die Arena. Vielleicht können wir sogar heute noch machen. Das wäre echt cool. Hat macht noch Spaß? Hi. Ich bin auf der Schatzsuche. Euch jüngeren Schülern steht nichts im Weg. Irgendwie sowas. Du, du, du, du, du, du. Ah, das ist eine Schülerin. Also das also sorry, aber das sieht nicht aus wie eine Schülerin. Und hey, in jedem einzelnen Switch-Spiel sieht äh, nebulax äh, Umhüllung ganz anders aus. Und ich habe außerdem die falsche eingesetzt, aber ich bin sowieso im Schlaf, also. Es ist, ist nicht so schlimm, aber. Ja. Das hier finde ich ein bisschen komisch. In diesem Spiel, dieser Schatten hier. Nicht unbedingt mein Liebling, aber auch nicht schlecht oder so. Ja. Jetzt kriegst du das aber erst noch von meinem Starter. Zu hören. Los, Takoko. Ich finde das super, wie die einfach hier zuschauen, die Pokémon. Ich mag das sehr. Das ist wirklich ein Vorteil dafür, dass man nicht irgendwie irgendwo hingetickelt wird in so einem ganz kleinen... Vier eck raum wo der Hintergrund jedes Mal gleich ist. sondern das einfach wirklich vor Ort-Camps, so wie in Legends. Das ist so der Vorteil daran. Heißt nicht, dass ich es besser finde. Heißt nur, dass es äh, einen Vorteil hat. Haben kann. Ja, okay, komm, machen wir mal weg. Ist okay. Akzeptiere ich. Kramworks. Oh nein. Das Ding gibt's hier auch noch. Na gut. da muss ich auch eben verbrennen. Dunkelnebel. Denkst du, du kannst mir entgehen? Hä? Das hat mir gar, gar nichts gebracht. Hä? Warum hat er das eingesetzt? Das hat ihm wirklich gar nicht geholfen. Ha. NPCs, die wirklich auch wie NPCs hier funktionieren. Ne? Haben kein Brain im Kopf. Du, du, du, du, du. Level 19! Weiß noch nicht, ob das zu hoch ist oder nicht. Yeah! Du wirst deinen Schatz gewiss finden! Danke und sorry fürs Missgendern. Ciao! Du, du, du, du. Ich möchte schnell Pokémon heilen. Du, du, du, du. Und da ist schon die Stadt. Also, Schnur, Schnacks. dahin glaube mehr trainer sind hier nicht oder nur da vorne diese eine so genau man kann sehr viel xp farmen also diese bonbons farmen bei diesen ne bei diesem wunschbrunnen falls man das will aber ich habe das gefühl das wird vielleicht noch zu op noch ein die kennen wir schon schuppet oder schuppet je nachdem wie man es nennen möchte ich denke immer schuppet aber es gibt viele Leute, die auch Choupé sagen. Also, ja. Nee. Nenn ihr es, wie ihr es nennen wollt, wollte gar in den Kampf gehen. Aber ich darf nicht mehr fliehen. Nein! Lass mich gehen! Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen. Ey. Mein Felino möchte nur schlafen. Ja, natürlich sind die Verteidigungen stark. Es schläft. Es kann sie nicht wehren. Mein Gott. Richtig ein ich gesehen. Ja, die ganzen Geister-Pokémon kommen obviously in der Nacht hier. Zum Vorschein. Und da hinten die Windmühle. Okay, wo bist du Drifflon? Ich habe dich doch gesehen. Uh, ein ganzer Schwarm von den Abkürzten nach Boladin. Ich bin doch schon längst da gewesen. Oh, ich kann nichts sie nicht da anrichten. Ah, ich hasse es! Lass mich raus hier! Nein! Stimmt, ich sollte mal nachchecken, wie viele Gegner hier noch sind. Oder ist der Dude nicht hier? Hä? Hier ist kein Dude. Dann ist es vielleicht egal? Naja, ich werde trotzdem noch diese eine Trainerin oder den Trainer, ich weiß nicht mehr da vorne, die Trainer war ich noch. Und dann gehen wir in die Stadt rein. Komm her, ich will kämpfen. Ja, du bist zu mir gekommen. Magst du kämpfen? Ja, dafür bin ich hier. Du, du, du, du, du, du. Wonne, Wonne. Ab in die Tonne mit dir. Let's go. Einigler. Ich möchte mich aber nicht einigen mit dir. Wenn ich sage, du gehst in die Tonne, dann gehst du auch. <lacht> Vergiftet, wa? Oh, du sterben. Oh nein. nee, die sind nur besiegt, Leute. Keine Sorge, Pokémon werden nur besiegt. Wenn sie sterben, dann kommen sie in den Turm mit Grabstein. Manche Jens haben den Turm, manche nicht. Hör, schau mal da! Auf dem Schild! Ich dachte, da kriegt man nur ein Pokémon-Go, die, die Dinger. Das ist die Wandelform von Geo Spence. Hey! Hey! Okay, die tauchen einfach so manchmal auf und unterlassen eine Münze. Interesting, aber die kann man nicht fangen. Wie gesagt, die kriegt man nur ein Pokémon-Go. Vielleicht zeige ich das irgendwann mal. Dann müsste ich nochmal die App installieren. Mal gucken, ob ich das möchte. Äh. Ich war gerade kurz Sack. Hier ist übrigens der Sprint. Sehr cool. Hier ist noch ein Kramux. Ich meine, okay, haben wir gerade beim Trainer gesehen, aber ich wollte es nochmal zeigen. Hier ist noch ein Kramux und so. Liegt das an Felino oder ist das allgemein so, dass die Pokémon, die ungefähr beim gleichen Level sind, mich einfach nicht gehen lassen? Ich skipp das vor euch einfach. Okay. Die Kamera direkt drehen, wenn man möchte, merke ich gerade. Und hier die sind sie ja alle mit ihrem Pokémon angekommen. Sie aus wie ein, wie ein Motorrad, aber es ist ein Pokémon. Finde ich funny. I like it. Willkommen. Willkommen in Boladin, der Stadt der Kunst und der Blumen. Okay. Kann man da rein? <lacht> Natürlich kann man nicht in ein Gebäude rein. Was habe ich mir da erhofft? Ich gucke mich ja mal kurz ein bisschen um, bevor ich direkt in die Arena reinstürme. Ich möchte mir ein bisschen den Eindruck machen von dieser Stadt. Aber ja, die Städte sind wirklich ein kleines Downgrade in diesem Spiel, weil die wirklich nichts Besonderes mehr an sich haben. Kannst hat kein einziges Gebäude mehr rein, Trainer sagen kaum noch was. Also, kann man skippen und man hat nichts verpasst. <lacht> platsch, platsch, platsch, wie das aussieht. <lacht> Lustig. finde ich funny. Okay, hier ist die Arena. wollte ich reingehen? Weil ich bin schon neben, daneben, also. Wir können wir zumindest schon mal starten. Die Sequenz. Ja, ich weiß, dass hier die Arena ist. Warte mal, lustige Sache. Hier ist mein Icon, ne? Das ist ja ein Hopspross und, äh, Ich hatte vorhin so einen Lachflash, weil das so geil aussieht mit diesen roten auf dem Punkt. Das sieht so geil aus. Hatte ich vor der Aufnahme noch einen richtig geilen Lachflash. Ich weiß, da hat niemand gejuckt, aber ich wollte es trotzdem mal sagen. Das ist mein Let's Play. Ich mach, was ich will. Auf zur Arena. Die Pflanzenarena. Hm, da ist unser feuer pokémon Perfekto mundo Obviously. Und schau mal wieder das. Michael! Na sowas. Jetzt befinden wir uns schon wieder bei einer Arena. Was für ein krasser Zufall. Äh, ich hoffe, du glaubst jetzt nicht. Ich hätte hier auf dich gewartet, nur um mit dir kämpfen zu können. Ich habe das nicht geplant, ich schwör's. Zum Beweis fordere ich dich diesmal nicht heraus. Auch wenn ich schon die Lose von dem Kampf hätte. Deine Bowman scheint seit dem letzten Mal stärker geworden zu sein. True. Und hiermit wirst du perfekt auf die Arena vorbereitet sein. Eta, Danke. Ich habe mir die Wartezeit mit den Trainerinnen, mit den Trainieren vom, sagen wir, 20 Pokémon versüßen. Bis dann! Okay. So viele Schüler, in letzter Zeit sehe ich so viele. Äh, also als ich meinem Quarks angetreten bin, habe ich gnadenlos verloren. Mein Vulkan werde ich es bestimmt schaffen. Ja, definitiv. Willkommen in der Arena von Buladen. Lass mich das zuallererst als Herausforderin registrieren. Dein Name ist Michael. Mhm. Okay. Vor du du mit einer Arena-Leiter messen kannst, muss die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, Sonnflora zu suchen. Wie du vielleicht weißt, ist Boladi die Stadt der Künstler. Die Anwohner hier wissen, die Sonne und die Natur sehr zu schätzen, denn die Sonne lässt die Pflanzen gedeihen, die wiederum zum Motiv ihrer Kunst werden. Sonnflora verkörpert beide Elemente, weshalb das Suchen und Versammeln von Sonnflora hier zur Tradition geworden ist. Deine Aufgabe ist es also, Sonnflora in Bulani zu finden. Halte auch schon nach Pokémon, die wie son sonnenförmige Puroomen aussehen. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du 10 Sonnenflora einsammeln und sie zum Sonnenflora Plaza bringen. Lass mich den Plaza schnell auf deiner Karte vermerken. Geh einfach nach rechts, sobald die Arena verlässt. Wenn du zwei Sonnenflora-Statuen siehst, bist du richtig. Sprich dort einfach mit einer Person. Erfolg. Ja, also hier, diese Gebäude sind einfach nur, um sich zu registrieren. Und dann musst du wieder rausgehen und dann gibt es irgendwo in der Stadt oder neben der Stadt eine Prüfung. Weiß nicht, warum wir das so gelöst haben. In Gen 8 zum Beispiel gab es da also dieses Stadion. Ach, es ist direkt hier. Okay, es ist direkt nebenan. Hallo, ich bin Solena und kümmere mich um die Sonnenflora. Und du bist hier für die Prüfung, richtig? Und dann werde ich mal die Sonnenflora verteilen. Sonnenflora! Also gut, ich scheine bereit zu sein. Das heißt, es geht los. Fickle mal suche. Arena Prüfung, finde die Sonnenflora. Ihr kennt ja alle Sonnenkern und Sonnenflora ist die Weiterentwicklung. Sieht genauso aus wie die Blume, die wir hier auf dem Topf sehen. Ist ein süßes Pokémon, aber ist halt nicht wirklich. nicht stark. Ist eher ziemlich mickrig. Aber egal. Hier ist doch eins. <lacht> soll die hier suchen, oder? Oder nicht? Wo soll ich denn suchen? Ach, hier sind welche. Hallöchen. Was sind so viele Pokémon? gefunden meine ich. Hier sind sehr viele, sehe ich gerade. Hä, ich hab doch mit. <lacht> ich hab mit dir geredet, ja, das zählt! Ich hab mich ah, angedrückt! In meiner Deck-Collection war das so. Oh, er will kämpfen. <lacht> Wie glücklich das ist es! Ich mag Sonnenflora. Auch wenn es nichts kann, ich mag es. Das ist immer so glücklich, das sieht immer so süß aus. Sonnenkern ist auch in Ordnung. Du, du, du. Ich weiß noch, ich hatte tatsächlich mal irgendwann einen Sonnenkern in der Nasslog, das war sehr lustig. Und das war einer meiner besten Pokémon, das da kann ich mich noch irgendwie so teilweise erinnern, dass da immer mal sowas war. So. Jetzt kommt mit. Yay! Vier? Vier. Okay, ihr könnt doch schon mal hier reingehen. Stimmt, im Trailer sah das so aus, als wären die so in Flora in 5 FPS, aber hier sind sie in Ordnung, würde ich sagen. Falls es die gleiche Quest ist, wie in dem Trailer. Aber ich glaube, irgendwie schon. Achso, soll ich erstmal alle 10 sammeln und dann dahin bringen? Kann sein. Dann düsen wir erstmal im Düsenantrieb. Seht ihr noch welche? Ich habe einen gesehen. Hier! Ja. Eingeschlafen in der Nacht! Ich habe gerade gelesen, dass so ein Flora bringt dich um oder sowas gelesen. Was? Ich, ich keine Ahnung, ist schon folgt mir, aber ich habe was ganz anderes gelesen. I'm sorry. Ne, I'm sorry. Es tut mir leid. Versteckt sich hier im Topf. Lustiges Versteck. Trotzdem finde ich dich. Ja, gut, obwohl ein bisschen. Doch, die lag ein bisschen rum, sehe ich hier. Ein bisschen. Low sind sie hier schon. Und was machen die jetzt? Hä? Ach so. Oder wie? Die können ja einfach hoch? Aha. Die tippen sich einfach nach oben. Alles klar. Okay. So, hier sind noch zwei. Komm schon, komm schon. Yes. Ah, wo könnten noch zwei weitere sein. Hier, maybe. Oh Gott, hier geht's aus der Stadt wieder raus. Ich glaube, ich bin hier falsch. Hier sind ein paar Sonn-Kern. Aber ich brauche so einen Flora. Sie ist eins. Hier eins brauche ich noch und dann meint 10 doch zehn. Wir haben zehn im Kopf gerade. Deshalb ich glaube es sind zehn. Hier ist noch eins. Da hast du alle zehn. und bringen sie zurück. Okay. Aber schon mal hier ein ist Warum ist Flogis so klein? Ich dachte flog ist viel größer. Wie jetzt? naja Egal. Geschafft. War nicht schwer. War nicht schwer. Wie das erste. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, da sind die low Frames. <lacht> jetzt hab ich in so einem 5 FPS rum. Wie, wie, wie. Krasser leere Du hast alle 10 Sachen gefunden. Damit darfst du jetzt nun kämpfen. Yes. Let's go. Wo ist der Dude? Hier drin? Scheinbar. Dann gehen wir hier rein. Den machen wir heute noch. Egal wie lange es dauert, den machen wir jetzt. Das ist geschafft. Wow, heftig. Vielen herzlichen Glückwunsch, jetzt darfst du gegen den arena da kämpfen. Möchtest du heute das künstlerische Naturtalent bekämpfen? Natürlich. Okay, dann let's go. Mhm. Ich bin sowas von ready. Ein Pokémon wird es sein bei mir. Das wird schon reichen, denke ich. Gegen seine Pokémon. Ich sage halt drei Pokémon. Wie die ersten arena Aber lass mal schauen. Sie hat eine Herausforderin. Was auf du da oben? Und hab. Hat ein Messer, weiß ich. Respekt, dass du es bisher geschafft hast. Ich heiße Kolso und bin ein Künstler, der sich auf Pflanzenburgmann spezialisiert hat. Außerdem also bin ich der Leiter von Brenardi. Ich habe deine Arena-Prüfung von der Windmüll aus beobachtet. Diese Schärfsicht, mit der du die Sonnenflora aufgespürt hast. Wahrlich avantgardistisch! Was? Ich hoffe, dass du diesen Sinn für Ästhetik auch im Kampf demonstrieren wirst. Es ist in der so Zeit, ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen. Was immer du sagst. Bist bereit, lass Kreativität freien Lauf. Dumm dumm. Ich finde den Namen lustig. Kunst keiner schaffen und zerstören. Hüte dich nicht zu so nährstoff für meine Pokémon zu werden. Okay. Ich hüte mich. Hiya. Ah ja. Tschüss. Nein, das hätte er niemals überlebt. Und drei Pokémon, wie ich predigt habe. Ist aber auch richtig so. Oh, Lini. Du, du, du, du. Du, du, du. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Du, du, du, du. Bam Bam <lacht> seht ihr wie einfach es ist, die ersten beiden Rennen mit dem Feuerschutter zu machen? Das ist so einfach. Ich wusste gar nicht, irgendwie leveln dafür. Oh, Mogelbaum. Okay, Mogelbaum ist eigentlich wie Mobile, also Mobile ist die Vorentwicklung. Ist eigentlich ein Gesteins-Pokémon, aber ich glaube, er wird jetzt ein bisschen tricksen. Dein Kunstwerk hat Potenzial, lass es gemeinsam vervollständigen. Okay. Hey, coole Textur, uh, Uiuiui. Mogelbaum sieht echt schön aus in dem Spiel, aber es bewegt sich nicht, es ist Zeit für mein nächstes Meisterwerk, ich nenne es von der Mogelei zum Baum, oh mein Gott, Mogebaum wird endlich ein echter Baum, krass, dass er endlich zum echten Baum wird, nach all den Jahren, erstmal in Gen 2, Jetzt <lacht> So eine große Blume auf seinem Kopf. Aua, aua, aua, aua. In der Wette, ist das Tempo manchmal entscheidend. Also heben wir es an. Wegbereiter und oh nein, bitte bereite meinen Weg nicht. Aua. Das tat schon weh, Kumpel. Das akzeptiere ich nicht. Einer Schaden. Ja, das war's. Mit einem Feuerscharter ist es mega easy. Also kann man theoretisch mit dem Feuerstarter auch erstmal hier hin. Aber. Kann man machen, wie man will. Generell. Schaufler. Wer will jetzt schon wieder Schaufler erlernen? Verkuli? Chunk! Ja, da machen Lebensschuss weg. Yay! Ihr nicht. Wer denn? Uh, du. Entscheidet du selbst. Leersmog. Wie willst du denn da klären? Niemand. Weg damit. Und das war's. Zweiter Orden. Ging sehr schnell. Oh, welch avantgardistischer Kampfstil. Der Junge hat ein krasses Design auf jeden Fall. Welch künstlerische Taktik. Die Abfolge der Attacken, die Auswahl der Pokémon. Deine Strategie war perfekt bis ins kleinste Detail. Wenn dieser Kampf nicht als wahre Kunst besagt werden kann, dann ist nicht so Welt diesen Titel würdig. Du hast meine Herausforderung makellos gemeistert. Hier kriegst du mit deinen Orden. Und ein Erinnerungsfoto. Ha, yeah! <lacht> Let's go! Wenn du zwei Erinnerungen besitzt, lassen sich dein Pokémon jetzt bis Level 30. Äh, leichter fangen. Einer so begabten Trainerin mit ihr möchte ich auch meine lieblings schenken. Wegbereiter. Ähm, okay, interessant. Ah, die Inspirationsspurgel gerade nur so aus mir raus. Ich explodiere gleich. Entschuldigung, ich muss schnell weg. Ähm, okay, ich hoffe dir geht's bald besser. Und ich hoffe auch noch, dass ihr bald wieder einschaltet hier bei Pokémon Karmesin. Verzeihung, aber bist du einfach die berühmte Maike? Nemila hat erwähnt, dass es einen vielversprechenden Neuling gibt. Ach, entschuldige, dass ich dich einfach so anspreche. Ich sollte mich erstmal vorstellen. Mein Name lautet Sinius. Ich bin ein Mitglied der Top 4 der Pokémon-Liga und unterrichte Kunst an der Akademie. Ich würde wirklich gern mehr über deine Beweggründe erfahren, Maike. Was wir wirklich dazu erinnern und zusammen, warum möchtest du Champ werden? <lacht> Eine Freundin hat es vorgeschlagen. Danke für deine Antwort diese Frage gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Was heißt du denn so schön, alle Wege führen zum Schlund von Paldea. Wusstest du, dass deine Freundin Emilia der jüngste Champion der Geschichte Paldeas ist? Möglicherweise verbirgt sich in dir das gleiche Potenzial wie in ihr. Wenn du nach dem rang strebst, wirst du mir früher oder später im Kampf gegenüberstehen. Ich kann dir nur empfehlen, lang und hart zu trainieren. Dann hast du selbst bei einer Niederlage nichts zu bereuen. Oh, und du bist natürlich auch jederzeit in meinem Kunstunterricht willkommen. Okay. Da können wir noch bei demnächst mal vorbeischauen, oder? Der Blick ändert sich nicht mehr. Emotion durchgespielt.